Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Ja, ich bin immer noch nicht fit und das verschafft mir eben, wie gesagt, etwas Zeit. Und heute habe ich etwas gefunden, was bei uns in der Familie eigentlich gar nicht üblich ist, aber was sich zumindest lustig anschaut: ähm, Hochzeitsstreiche. Das ist ein Zettel, irgendwo habe ich den mal herbekommen, keine Ahnung woher, aus meinem lustigen Ordner jedenfalls. Ähm, ich lese dir einfach mal vor, vielleicht sind ja ein paar Anregungen dabei, die dir weiterhelfen. Ein Hochzeitsstreich sollte lustig sein und das Brautpaar darf auch etwas genervt sein, darf es lästig finden. Aber natürlich darf kein finanzieller Schaden entstehen oder gefährlich werden und deswegen den Streich bitte immer abwägen, was man dulden kann oder nicht. <lacht> etwas von den einfachen Dingen, ein einfacher Streich ist einfach Dinge von ihrem gewohnten Platz. Zu einem anderen zu legen, zum Beispiel die Socken in den Kühlschrank, die Bücher in die Speisekammer, die Konserven in die Duschkabine. Die Verstecke sollen natürlich ja, gefunden werden wieder und deswegen es nicht zu schwer machen. Aber man kann natürlich noch ein bisschen kreativer sein als das hier. Ein zweiter Streich, der draufsteht, ist, stellen Sie Plastikbecher in den Wohnungseingang und füllen Sie diese mit Wasser. So wird dem Brautpaar das Betreten der Wohnung erschwert. Wichtig, es sollten keine Pappbecher verwendet werden, denn falls das Brautpaar doch später kommt als geplant, könnte es natürlich sein, dass die Becher sich dann durchweichen und ja, bei Laminat oder Parkett zu Schäden führen. Okay, das ist vielleicht, nicht schlecht hier, eine circa 10 Meter lange Stange mit Querstreben, wird mit Kindersachen geschmückt. Danach wird sie im Vorgarten eingegraben und gut verankert. Auf einem Schild steht, dass das Brautpaar innerhalb eines Jahres Nachwuchs bekommen muss. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Brotzeit und 50 Liter Bier verlangt. Wird der Baum vor Ablauf des Jahres gefällt, so muss die Brotzeit ebenfalls gezahlt werden. Mein Kameraschutz verdeckt das Ganze hier. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, diese Idee. Gerade wenn jemand einen großen Garten hat oder einen Hof hat, kann er das sicherlich gut verwenden. Und klar, Nachwuchs braucht das Land. Der nächste Tipp, versperren Sie die Schlafzimmertür und frieren Sie den Schlüssel in einem Gefäß mit Wasser ein. Kleben Sie einen Zettel an die Tür mit einem Hinweis auf das Versteck. Natürlich soll das Brautpaar zuerst etwas suchen und so verraten Sie mit dem ersten Hinweis noch nicht, dass sicher der Schlüssel im Gefrierfach findet. Verwenden Sie ruhig fünf Stationen, bis man endlich zum Kühlschrank kommt. Zu guter Letzt muss das Brautpaar nun auch den Schlüssel noch auftauen. Beschränken Sie aber die Aktion auf die Wohnung und machen Sie die Rätsel nicht so schwierig. Finde ich gut. <lacht> das gefällt mir gut. Okay, Tipp Nummer 5 glaube ich. Entfernen Sie die Etiketten von den Konservendosen oder vertauschen Sie die Bandeloren mit Hilfe eines Klebestiftes. Das Brautpaar wird noch für lange Zeit eine Überraschung erleben. Befindet sich jetzt Mais oder Erbsen in der Dose? Sie können auch alle frischen Eier hart kochen, als Zucker vertauschen. So etwas habe ich schon mal gehabt in dem Geschenkkorb mit den Dosen, wo man die ganzen Schilder entfernt hat von den Dosen. Okay, der nächste Tipp. Ja, Schichten Sie Holzscheide vor der Eingangstür auf, damit man nicht so leicht in die Wohnung kommt. Okay. Wenn die eh mit Holz heizen, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Aber ansonsten ist es nicht so mein Teil, mein Fall. Füllen Sie ein Kinderplanschbecken mit Wasser und stellen Sie es auf das Bett der Neuvermählten. Nette Freunde geben Sektflaschen und Gläser rein. Weniger nette, einen lebenden Karpfen. <lacht> ja, okay. Das gefällt mir ja auch ganz gut. <lacht> Verstecken Sie mehrere Wecker im Schlafzimmer des Brautpaares und lassen Sie alle halbe Stunde einen läuten. <lacht> ja, der ist auch gut. Verseilen Sie ein Zimmer komplett mit Teppichgarn. Okay, viel Arbeit, aber mit einer Schere kippen ist relativ schnell gelöst ist. Also nicht ganz so der große Hit. Werfen Sie eine kleine, batteriebetriebene Glückwunschkarte, Happy Birthday oder ähnliches, offen hinter den Schlafzimmerschrank. Für romantische Nächte. Okay, das kann natürlich auch eine lustige Aktion werden. Aber schaut euch den Schrank genau an, ob man den vielleicht auch vorziehen kann. Ähm, ansonsten, ja, kann man wahrscheinlich den Schrank wegschmeißen. Es gibt die, die Schränke sind heute nicht mehr so gebaut wie früher zum großen Teil. Beim kleinsten Ruckeln fallen die ja auseinander. Also schaut euch den Schrank vorher genau an. Füllen Sie ein Zimmer mit Luftballons oder styropor Bekommt man am besten nach dem Recyclinghof. In manche Luftballons kann man eventuell etwas Reis füllen. Ja, ist sicherlich lustig, aber wir sind auch mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und ja im Zuge von Klimaschutz, Umweltschutz weiß ich nicht, ob man da so viel Müll fabrizieren muss. Und der letzte Tipp. Stellen Sie die Wohnung des Paares unter ein Motto. Vielleicht verreisen die beiden gerne. So können Sie Landkarten, Weltkugeln, Flugzeuge oder Gegenstände aus fremden Ländern in der Wohnung verteilen. Beachten Sie, dass selbst gebastelte Utensilien meist schön und nass gekaufte. Sie finden bestimmt für jedes Hobby die richtigen Dinge, die Sie in der Wohnung verteilen können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Zimmer passend für die Braut und ein Zimmer passend für den Bräutigam arrangiert wird. Oder stellen Sie die Wohnung unter das Motto Glück, Marienkäfer, Klebblätter und Glücksschweine verwenden. Bleibt zu überlegen, ob Marienkäfer und Glücksschweine lebendig oder... Ja, du weißt, was ich meine. Okay, das waren Hochzeitsstreiche. Wie gesagt, in meiner Familie ist es eigentlich überhaupt nicht üblich, sowas zu machen. Ein paar lustige Dinge finde ich allerdings schon dabei. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn du schon irgendwo einen Hochzeitstreich gemacht hast. Wie der abgelaufen ist, wie die Reaktion drauf war und was du natürlich gemacht hast, ganz klar. Okay, bis zum nächsten Video. Dein Auto Fritz. Ciao, ciao.